Liebe Radfreunde, ich habe mich heute Morgen von zu Hause aufgemacht nach Frankfurt hier, habe geparkt an der Isenburger Schneise und will heute mal den Grüngürtel in Frankfurt fahren. Das ist eine schöne Tour zum Teil um Frankfurt herum. Alles weitere dazu werde ich noch von unterwegs sagen und bis gleich. Ja, eben bin ich gerade an der Polizei gerade vorbeigefahren. Also bewacht sind wir hier in Frankfurt auch gut. Ja, wir haben jetzt Ende Oktober, schönes Herbstwetter heute. Wie gesagt, gestartet bin ich an der Isenburger Schneise hier durch den Frankfurter Wald. Und wir haben jetzt noch ca. 1,8 Kilometer. Bis zum Goethe-Turm, Da mache ich mal kurz Halt. Und so 6,7 Kilometer sind es nach Offenbach. turm angekommen und zwar der Goethe-Turm wurde 1931 erbaut, ist 43,3 Meter hoch und hat 196 Stufen. Am Goethe-Turm angekommen bin, habe ich mir erstmal kurz am Angezogen, weil jetzt wird es schon ein bisschen wärmer. Heute soll es eh nur am Tag geben, Ende Oktober. Ja, und was ich noch zum Goethe-Turm sagen wollte, der fiel 19 äh, zwei, 2017 genau einem Brand zum Opfer. Das war Brandstiftung und äh, wurde wieder neu aufgebaut. und Zeit 2021 kann man denn wieder begehen. Am Main Ufer bin ich jetzt angekommen. Zuvor bin ich noch durch Oberrad gefahren und jetzt geht es weiter Richtung Offenbach. jetzt den Mainradweg entlang fahre, noch mal ganz kurz was zum Grüngürtel. Der ist ca. 68 Kilometer lang. Wie gesagt, es geht erstmal bei mir jetzt auf jeden Fall hier durch den Frankfurter Stadtwald. Dann war wir am goethe vorbeigefahren. Man hat hier auch eine schöne Aussicht auf die Frankfurter Skyline. Den Main geht es entlang und dann später geht es auch noch die Nieder entlang und vieles mehr. offenbach wir passiert. Nächste Ort ist dann Fischenheim und jetzt sind wir auf der Höhe von Offenbach-Bürgel. Bei Bergen Engheim habe ich gerade die A66 überquert. An dem Schild hier, Wiesen für Insekten, kann man hier hochgehen. Und da gehe ich jetzt mal hoch. Von hier oben aus hat man eine schöne Aussicht hier auf den See. Und wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet Engenheimer Ried. Hier im Engenheimer Ried, im Naturschutzgebiet, ging es jetzt hier den Berg schon hoch. Aber ich habe hier eine schöne Bank gefunden. Es hat sich gelohnt, hier den Berg hochzufahren. Und da werde ich jetzt eine Mittagspause machen. Wir befinden uns jetzt hier am Bischofsheimer Hang. Die hohe Straße bei Bergen. Ja, das war jetzt mal eine schöne Mittagspause hier auf dem Berg in der Herbstsonne. Wunderbar. Es ging dann immer noch ein Stückchen bergauf nach der Mittagspause. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Jacke auch noch rausgezogen. Zum Mittag gab es Schinkenbrot, Käse und ein bisschen Obst. Und was natürlich nicht fehlen darf in der Frankfurter Gegend, ist ein schönes Glas Apfelwein. <lacht> na, na, weiter geht's. Hier ging es jetzt so schön bergab. Da habe ich eine schöne Geschwindigkeit drauf gehabt. Da hätte ich jetzt beinahe hier den Abzweig verpasst, weil hier geht es jetzt nach Bergen rüber. Berg in Enkheim durchgefahren. Davor haben wir einige Steigungen gehabt. Das hatte es wirklich in sich. Es ging auch eine Weile. Notfalls, wenn man hier fährt, kann man ja auch schieben. Ist kein Problem, weil die Aussicht lohnt sich wirklich. Und jetzt geht es weiter auf meiner Grüngürteltour. Hier müssen wir jetzt über den Steg, über die Bundesstraße, in Richtung Bergersheim und Bräungersheim. Ja, hier in Bergersheim muss ich jetzt hier unten durch. Mal sehen, wie ich da durchkomme unter der Bahnlinie. Ja das hat jetzt gut geklappt hier unter der Bahnlinie durch und nächster Ort müsste dann glaube ich Eschersheim sein. Ja, kurz vor Eschersheim, wie wir jetzt schon gemerkt haben, fahren wir am Fluss entlang und zwar an der nieder Das ist auch ein schöner, idyllischer Fluss. ist überquert und jetzt geht es auf der anderen Seite von der Nieder entlang. Hier gibt es einen Engpass. Es geht weiter. So, Eschersheim haben wir auch jetzt passiert. Ich habe wieder die Nidda überquert, auf die andere Seite. Ich war jetzt gerade hier am Ginnenheimer Wäldchen entlang. Und nach Hause sind es noch 2,5 Kilometer. Orichs park Nidertal Also nach Hause sind wir jetzt nicht gekommen Wir sind jetzt hier in der Nähe von Bockenheim Also ziemlich in Frankfurt drin jetzt Und ja, mit der Ortschaft weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wo wir überall durchkommen Ich kann euch jetzt nur sagen hier lang geht es Richtung Eschborn und da fahren wir jetzt erstmal lang und dann werden wir weitersehen, wo es hingeht Frankfurt hier, da geht es jetzt schon eine ganze Weile immer durch so Schrebergärten oder Stadtgärten und immer so ein bisschen Wald dabei das wechselt sich jetzt die ganze Zeit hier schon so ab und ich muss jetzt gleich mal gucken wo es weitergeht, ja. Hier müssen wir gleich wieder abbiegen. Höchst Sossenheim, da müssen wir raus, ja. Diese Richtung geht es weiter. hier unter der brücke durch da soll man normal vom fahrrad absteigen da kann man leicht den kopf sich anrennen die schaden halt ein bisschen eingezogen und wir sind jetzt wieder am nidatal radweg angekommen Eine kurze Pause habe ich jetzt noch mal gemacht am schönen Niederufer. Dazu gab es einen schönen Cappuccino und eine kleine Süßigkeit. In der Brücke bin ich jetzt mit dem Fahrrad abgestiegen und das durchgelaufen. Hier heißt es öfters Madelkopf einsehen. Jetzt habe ich auch wieder den Main erreicht. Und zwar bin ich dann auch wieder über die Nieder drüber gefahren. Und zwar da hinten an dem Schiff, wo ihr seht, da fließt jetzt die Nidda in den Main ein. Da sind wir jetzt genau angekommen, hier. Genau an der Stelle, da wo auch die Fähre übersetzt nach Höchst. Vorne, kann man das vielleicht sehen noch Ja, das sind auch bei Enten. Jetzt bin ich nochmal hinter das Schiff gefahren und da ist genau das Ende von der Nida und der breite Main. Da muss ich jetzt auch mit der Fähre übersetzen. auf der anderen Seite vom Main angekommen, mit der Fähre übergesetzt und zwar hier bei Höchst und es geht weiter auf dem grünen Gürtel, Grüngürtel, nicht grüner Gürtel, sondern Grüngürtel. Wir sind jetzt hier bei Frankfurt-Schwanheim, bei Höchstzimmer übergesetzt. Und hier das Radwegschild. Wir, äh, wir haben den hessischen Radfernweg R3, den kennen wir auch. Und auf den Spuren des Spätleserreiters, diesen Radweg will ich auch mal noch fahren. Ist auch ein besonderes, alles weitere dazu, wenn es soweit ist. Wenn ich jetzt so auf mein Navi gucke, sehe ich gerade, wir fahren um Schwanheim herum, parallel zu Main und ich habe jetzt 56,7 Kilometer zurückgelegt, also nicht mehr lang, da sind wir am Ziel. Hier war gerade ein Schild zum Waldstadion, zumindest noch 3,5 Kilometer. Da in der Nähe springe ich dann auch mit meinem Auto, der Isenburger Schneise. Es wird Zeit, ein Fazit zu ziehen zu der Radtour. Die war, war eine schöne Radtour. Wegbeschaffenheit hatten wir alles dabei. Von Asphaltiert bis Waldwege und Schotterwege, war abwechslungsreich. Auch die schöne Steigung bei Bergen Engheim. Hat sich gelohnt, eine schöne Aussicht und jetzt eine lange Zeit über den Taunus und über die Skyline nach Frankfurt. Der goethe war schön, am Mainufer Ufer entlang zu fahren war klasse, denn äh, Mein auch Radweg kann ich auch empfehlen. Der Niedertalradweg bin ich zum ersten Mal gefahren, war super und jetzt geht es hier zurück gemütlich durch den Wald und wenn er die Tour auch einmal machen wollt. Vielleicht kann man es auch ein bisschen verkürzen. Was mir aufgefallen ist jetzt, man, sind sehr, man ist sehr wenig durch die Ortschaften gefahren. Es ging immer meistens außen rum. Es heißt ja wahrscheinlich auch nicht umsonst um Türkel. Es ist eine Radtour um den Großraum Frankfurt herum und um die Ortschaften. Okay, das war mein kleines Fazit und wir sehen uns gleich nochmal. Die eigentliche Route musste ich verlassen, weil ich da nicht die Bahn der Führung benutzen konnte, weil da eine Baustelle war. Da musste ich dann ein Stückchen hochfahren, am Waldstadion vorbei und bei der Haltestelle Stadion musste ich dann das Fahrrad unten durchtragen. Da war nur Treppe. Und ja, wir sind jetzt gleich da wieder. Wir sind auch in der Nähe vom Flughafen. Man hört jetzt schon wieder die Flugzeuge, so wie am Anfang. Ich finde, die haben aber gar nicht so arg gestört heute bei der Radtour. Und ja, ich nutze jetzt gleich die Gelegenheit, um mich bei euch zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat gut gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.